Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Days Gone. So, wir sind hier noch in unserem Camp, wo wir am Buser zuletzt die Brandsalve gebastelt haben. Und unsere nächste Mission ist jetzt erstmal zu Koblenz Camp zurückkehren und da einen neuen Auftrag annehmen. Und kommt drauf an, was die Zeit noch so sagt, gehen wir noch Lisa retten. Also erstmal ab zu Koblenz Camp und schauen, was da so abgeht. Natürlich muss das Tor wieder zugehen, weil ich zwei Meter zu weit weg bin. Oh, oh, oh, oh, oh. Wir mal, dass die gerade kein Interesse an mir haben. Die sind nicht ohne blöden Wölfe. So, also. Schauen wir mal, was der für eine Mission für uns hat. Hoffentlich was Action-mäßiges, nicht so Billo-Kram, keiner machen will. Den ich dann wieder machen soll, weil sonst keiner machen will. Nee, nee, da haben wir keine Lust drauf. Richtige Action wollen wir hier: Typen killen und Zombies killen, Typen killen, irgendwas killen. Okay, das ist in meinem Lager. Schauen wir mal, was der Bursche will. Komm, mach mal ein schneller schnelleres Tor auf hier. Da, gleich parken, damit wir direkt wieder raus können. Immer bereit. Halt, halt, halt. Hier mal gucken, was wir noch so an Munition. Munition voll, voll, voll. Okay. Okay. Gut. Nö, heute kaufen wir nichts. Wir geben mal hier bei dem Typ hier alles ab. Alles verkaufen. Sehr schön. Äh, hier was zu essen. Alles weg da. Sehr schön, schön an Vertrauen gewonnen. Gut. Ich hab was interessantes für dich. Ja, oder auch nicht, Kopf. Ich hab zu tun. Mich interessiert dein Ripper Camp nicht? Hier, in der Cascade Wildness. Ripper, hier oben? Wo? Ist wohl doch ganz interessant. Haben sie nicht dich und Buse angegriffen? Ich habe Buse auch lange nicht mehr gesehen, oder? Wo, Cope? Oben, bei Separation Meadow. Äh, Flag, du kennst sie, oder? Sie ist über ihr Lager gestolpert, als sie auf Besorgungstour war. Keine Sorge. Ich kümmere mich drum. So, das klingt doch schon mal ganz spannend hier, diese Drecksripper wegschnetzeln. Ja komm auf, Hat doch alles gegeben. Wir gucken mal kurz, ob wir hier endlich eine Satteltasche kaufen können bei dem Typ. Das wäre mal echt... Das wäre mal echt nice. Nein, Campstufe Stufe 2 erforderlich. Okay, wir haben erst die Hälfte. Also wir müssen dringend hier in das Camp hier investieren. Na, Geräuschreduzierung wäre halt auch mal geil. Schau mal hier, brandlichtzeug. Das war Tankhammer bereits. Haltbarkeit tut sich jetzt nicht so viel. Lachgas haben wir schon eine bessere Stufe und die Reifen. Nee. Naja. Nö, nö. Haben jetzt kein Interesse. Beim nächsten Mal. schmal ist wichtig, diese blöde Tasche dann zu kriegen. So. 700 Meter. Ein ordentliches Stück. So wie der geschwätzt hat, er hat sich angehört, als wäre es gleich um die Ecke, aber ist nicht. Na ah, gut, ist wahrscheinlich wieder auch bloß zu Meter, weil ich wieder einmal rund um die Welt fahren muss. Und nicht einfach der so direkte Weg nehmen kann. Das ist ein bisschen nervig hier, dass man hier nicht so richtig schön querfeld einfahren kann, weil überall Abgründe und Berge und Bäume sind, wo man dann nicht durchkommt. Aber so ist es halt nun mal. Kommen wir nicht drum rum. So, vielleicht hätten wir doch die Geräuschreduzierung nehmen sollen. Nächstes Mal holen wir uns die Geräuschreduzierung, oder ja, den Auspuff. Hui, gerade noch so gut gegangen. Das hätte fies enden können. Ohne Helm gegen Baum gekracht. Da hat schon manch einer sein Leben verloren. Oh, schön. Kein Benzin mehr, aber... Ja. Bist du wach? Ja, Dick. Ich bin etwas neben der Spur, weißt du. Ich sagte, du sollst dich ausruhen, verdammt. Hör zu, ich bin unterwegs nach Separation Meadow. Cope sagt, da oben ist ein Ripper-Camp. Ripper? So weit im Norden? Ja, Busa. Was zur Hölle ist mit denen los? Alkai meint, die Ripper wären hinter uns her, dass sein Kopfgeld auf uns ausgesetzt ist. Was zum Teufel? Wie ist das möglich? Ich meine, sicher, ich habe meinen Teil Verrückter abgeknallt, aber ich hab's nie übertrieben. Nicht, dass ich wüsste. Ja, das dachte ich mir. Sehr schön, wie gut sich das jetzt getroffen hat, gesehen, dass wir hier Sprit knapp sind und zack, da war der Sprit. Okay, hier haben wir schon mal aufgeräumt, es sind wohl noch ein paar Zombies übrig. Benzin haben wir genug, okay. Gegnerische Camps. In der ein zusammenmörder, die wir die Jagd auf die Schwachen machen. Schalte sie aus und mache die umliegenden Camps sicher. Ah, okay. Das stimmt alles. So, wo sind denn die Schweine da unten? Mehrere Scheiße. Okay. Hm. Total Etwas stimmt Hallo, was ist da los? Oh Gott, hey. Einer oh, in so eine Tricksfalle -like geht. Ah, eigentlich wollte mal das ein bisschen eleganter angehen, aber naja. Das war's mit elegant Schleichen. Dann steig hinab! Wenn ja. wir Headshots verteilen ja. hier. Oh. Oh. Nein, nein, lass mich. Der wird weggeschnetzelt, der Typ. Ah, Mann. Okay, so. Sucht ihr mich? <lacht> ja, hier bin ich! Okay, ganz schlecht. So. Jetzt haben wir uns erstmal wieder versteckt. Bisschen beruhigen. Du Ripper Bastard! Hier ist ein verdammter Weg! So, wir markieren uns hier mal ein paar Gegner. verdammter ja, Ripper! Eine aus. Okay. Wo oh, hier drüben war noch einer? Okay. Ja, ja. Alles gut. Okay, bis jetzt läuft das alles nicht so schnieke, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir gehen mal hier ein bisschen außen rum. Ja, geil. Kommt da wieder mit hoch, den kleinen Buckel da. Oh, wunderbar. Wunderbärchen. So, hier oben gibt es wieder was zum Verstecken. Müssen aufpassen, dass man nicht noch hier irgendwelche Zombies anlocken. Weil bei dem Geballer mich eh schon wunder, dass sie keine sind. So, was haben wir denn da? Lebst du noch? Du scheinst wohl schon tot zu sein. Okay. da unten haben wir welche. Gut. Okay. Wir schwärmen hier aus. Ich positioniere mich auch mal gut. So, zu mein L3, okay. Ey, lächerlich. haben wir. Mal zwei haben wir. Okay, ein Schuss haben wir noch. Gut, holen wir es dann erstmal so. Der Rest machen wir gleich. Okay, es sollten vielleicht nur noch, okay, jede Menge sein. Gut, dann müssen wir das jetzt hier mal ein bisschen rambo mäßiger angehen. aushalten. Hey. Ich tippe jetzt mal viele sind es denn? Kannst du noch so bei denen auf den Kopf ziehen, trifft trotzdem nichts. Unglaublich, was du da an Munition verballern musst. Um, einfach nur die Pistole nehmen kurz. Ja, ja, dich habe ich auch noch. Okay, es sieht ganz schlecht aus mit der Heilung. Wir benutzen die Heilung hier noch. Nachladen. Okay. Wo bist du? Und wo ballert ihr denn noch? Da ja. sind sie. Ich glaube, wir haben nur noch die 2. 3 4 3 2. Das schott der Zombie der 3G. Mann, mann, mann. Ah, der wäre halt wieder voll in den Kopf gewesen. Hoffentlich haben wir jede Menge Munition für mich, sonst sieht ganz schlecht aus jetzt dann. Okay. Jetzt... Linnus hier oben noch. In der Zwischenzeit hätte ich die schnell schon 20 Mal getroffen. Unglaublich, hey, dass die Typen aushalten und wie schlecht man da schießt. Nur damit sich das story mäßig hier lohnt, dass man hier upgraden kann und alles. Das finde schon eine Sauerei. Es ist so so... Das ist erledigt. Die Ripper hier oben werden niemanden mehr Ärger machen. St. John, hört sich gut an. Ich habe neulich mit Manny gesprochen, und ein paar anderen. Ich weiß, wie sehr du dem Camp hilfst. Ich wollte mich nur bedanken, Mark Copeland Ende. Ja, so Upgrades wie dieses Slow Motion, um es einem einfacher zu machen, alles schön und gut, aber so Updates wie ja, dass du überhaupt mal was triffst, ist Dreck. Dreck. Ja, Hast gefunden. Meinst du? Meinst du, die haben uns hier oben gesucht? Keine Ahnung, Gusman. Ich hätte ja gefragt, wenn sie nicht versucht hätten, mir die Augen auszustechen. Tut mir leid, Bruder. Ich hätte bei dir sein sollen. Ja, Mann. ja, ich weiß. Ende. Lumpies. Was haben wir denn noch hier alles? Äh, Kantholz. Aha. Interessant. wollen wir denn da machen? Okay. Hab schon gedacht, der lässt ihn frei natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, dass man den Typ freilässt und damit die Ripper ein bisschen in Schacht hält. Aber irgendwie gab es die Möglichkeit wohl nicht. Okay, wir sammeln hier alles schön ein, was so gibt. Mal die ganze Munition wieder kriegen. Ich glaube, der liegt oben. Ja. Irgendwo. Haben wir die zweite drüben noch einen... Wohlfinden, der mag ich nicht. Okay. So. Hast ah, der hier nicht einfach hochklettert? Okay. Was sind irgendwelche noch? noch keine Angst ah, okay. Radio. Radio. Keine Ahnung, wo die Leiche da liegen soll. Lohnt sich nicht, die zu suchen. Sehr schön, ja. Wir haben... Das Camp erledigt. Was sagt die Story? Die Lisa ist dran. Gar nicht so weit weg. Immer gleich. Gas. Dann kriegen wir die auch noch. Die arme Lisa braucht nämlich Hilfe. Kurz anhalten. Grablauer und weiter geht's. Hätte auch ein nehmen können. Oui. Ja, wir können natürlich auch die ganzen Kräuter hier sammeln auf dem Wege, aber da wäre ja gar nicht mehr fertig. Weil bringt es ja alles überhaupt nichts an Kohle. Kann ja komplett vergessen. Das ist alles sehr mühselig hier. So, bevor wir dann das nächste Lager angreifen, ganz wichtig, alle Waffen durchladen. Sonst wird es nichts. Okay. Nero Außenposten. Den haben wir schon erledigt. Ey, äh, gerade eben war es so auf 400 Meter. Jetzt bin ich eine Weile durch die Pampa getuckert. Jetzt sind es 500 Meter. Wunderbar. Immer diese Dreckswege. Hm. Hallo, mein Freund. Voll im Weg. Zum Glück haben wir Schrotterei. Und können dann alles wieder reparieren. Okay, bei Crazy Willys. Auch immer wieder vorbei. Zentraler Punkt. Ja. Hier ist einiges Freaker-mäßig los. Ja, sehr viel Freaker-mäßig los. Okay. Hier waren wir glaube ich schon. Okay. Ja. ja. Oh. Komm, fahrt. Fahrt, okay. Ähm, ja, dieses in dem waren wir letzte Folge schon. Und haben hier diese schöne Klinge gekriegt. Und da war überhaupt niemand da. Und jetzt sollen auf einmal welche da sein, die Lisa empführt haben. Ja, schauen wir mal. Die kommen nur bei Nacht. Die sind nie da, nur nachts. Um die zurück in ihr Loch gekrochen. Okay. Ja, ich bin hingelaufen, du Fahrsch hin. Logisch, na, Logen. Verdammter ist die Kleine? Wenn sie verletzt sich, Ach, was ich? Ich krieg euch all, egal ob ihr ihr wehgetan habt oder nicht. So, sitze mich aus. Weg, ich Gekillt werden sie die Spacken. Was ist das? Wie ist es? Natürlich hat verdammten Ripper. Das stimmt nicht. Kleine Fußspuren, Kindergeschrei. Das muss sicher gewissen sein. Sie haben sich hier entlang geschleppt. Oh, wenn ihr ihr was getan habt, ihr Schweine, bringe ich jeden einzelnen von euch. Um. So, und du bist der erste. Warum findest du nicht den Weg? Sie sind tot, Arschloch. Die treten deinem verdammten Kult nicht bei. So. Okay. Erstmal eine neue Waffe. Unser wir haben wir keine Munition gekriegt. Mal kurz durchladen ist schon durchgeladen. Okay. Sneaky, sneaky. Oh, das sind gleich zwei. Okay. Hoffentlich kommst du hier um die Ecke. Da kann man dich hier ja gleich holen. Na komm. Sehr schön, okay. Ah, genau, das wollte ich. Okay. Ah, oh Mann, hey, eigentlich soll er den einfach im Nahkampf wegschnitzeln. Mal geschwind. Ja, balaue ich in den Felsen rein, der wird's. Der findet's ganz klasse. 20 mal in so eine Drecksklinge ins Gesicht gehauen und die steht immer noch. So lieben wir das. So. Okay, bisschen heilen. Ganz wichtig. Kidoki. Oh, hier Munition. Oh, ich Gewehrmunition Munition dabei, sehr gut. Lager ja schon ein bisschen. Aber hier wäre jetzt halt wieder die Armbrust richtig geil. Wir haben doch hier Steine immer gehabt. Genau. Wenn ich genau, das ist perfekt. Wenn der hier wieder herkommt, locken wir kurz darüber. Was macht der denn da? Komm wieder her, Junge. Ah, nein, nein hat gehört. Ach. Na jetzt aber, komm. Auf, auf. Jetzt machen wir das hier mal ein bisschen. Oh, Lava, kein Scheiß. den Stein weggepackt. Unglaublich. So. Okay. Scheiße. Was ist bloß los mit euch, Freaks? Aber ehrlich. Schluss mit dir, Junge. Bei dir stimmt's ich doch nicht weg. im Gehirn. In die Welt, huh? Nicht, wenn sie alle tot sind. Weil hey, wir stimmen doch was nicht. Wo bist du, Lysanne? Sie muss irgendwo hier draußen sein. Los, löste ich mich von meinem Namen? Der Vergangenheit. Ich blute für Carlos. Der Schmerz. Ich spüre ihn. So viele Tote. Ach, so viele Typen, ne? So viele. Kriegt man doch schon wieder nicht geheim hin, hier. Ich eins mit Ihnen sein. Und jetzt bin ich Gut. Ich will frei sein. Jetzt haben wir mal zu labern und kommen mal ran, hier. Ey, wieso machst du immer wieder diese Steine weg? Ja, laufen wir im Kreis jetzt Okay. Niemand tritt euch bei! Genau, niemand hey, schau mal. tritt euch bei. Jetzt wurdest du gefunden, ja? Besser wie meins. Mal wählen. Das ist ein Spezialgewehr. Können wir nicht mal tauschen, okay. So. Laufen sie alle weg. Halt durch, Lisa. bringen halt wir wieder Munition. Die snacken wir uns gleich. Quer Munition noch? Okay. Ich dich retten. Auf einen Fleck. Das gefällt mir gar nicht. Da hat eine Bombe rein, Pfeffer. Wahrscheinlich sind sie wahrscheinlich schneller weg. Oh, oh, Oh, wow, hey. drücken. Ah, ich, ja. ja. oh, ich habe eine neue. Bei euch gleich. Okay. Ah, wow ey. Okay. noch. noch. Komm, komm. Boah, wackel doch mal nicht so. Was ist denn los mit dir? Was soll da irgendeiner zielen können? Bei dem Gewackel. Ja, ich hab's erwischt. Ich erwische euch alle. Wo ist denn seine Waffe? Da liegt sie. Im Boden versunken. Nice. Ah, da ist noch einer. Oh, Manni. Du noch und... Ja, Rückzug. Dafür bin ich jetzt ein bisschen spät dran. Der Zug ist abgefahren. Na ja, komm. Fallen, genau. Sehr schön. So macht man das. Das Ding aus der Hand schießen und dann Sache gegessen. Okay, Nachladen. Sehr schön. Ja, Zeug mitnehmen. Neue Munition. Soll also man sich wirklich durchballern, anders geht's nicht so viel Munition wie hier rumliegt. Irgendwo lag doch hier deine Waffe. Man, kann doch nicht sein, dass die jetzt deine Boden gepackt ist. Ähm, ja, gucken, wo ich eine neue finde. Welche Spuren oder so? Nichts. Gut. Hier. Das wurde hier hochgezerrt. Ich muss da oben sein. Nee, nee, du hinkommst mir nicht. Hopp. Ich komme, kleine. Der lockt mich doch bestimmt in die Falle. Es ist doch jetzt schon klar, wenn der da so wegrennt. Aha. Komm hm, wir. Ja. Kurzer Schuss in den Kopf. Hast die Sache gegessen? Okay, kommt noch einer? ganz genau weiß wo ich bin oh, oh, oh, oh, oh. Oh. genau das ist die Falle von der ich gesprochen hatte Komm. reicht völlig so, okay kommst nie parino genau da sehen wir, wer der bessere Sniper ist, Okay, sind noch welche irgendwo? Er rennt weg. Oh Gott, er rennt weg. Er kommt, wo seid ihr alle? Wo versteckt ihr euch, ihr Penner? Oh. Uh. Welches Gelaber? Ah, da ging doch voll hin. Ja, du bist getroffen, voll ins Gesicht. Und trotzdem stehe ich noch und schon wieder. Ja, hey, wie oft muss ich denn. Äh, sieht man ganz genau die Wunden am Kopf, Mann. Was ist das da los? Ja, endlich. mich mal, Junge. Boah, wärst mir. Mir entkommt keiner von euch Schwein. Lisa, Rettung Lisa. naht. Oh nein, Lisa. Oh, verdammt, was haben sie dir angetan? Lisa, Lisa, hey. Nein, nein! nein, nein. Hey, ah, ah. Verstell, verstell. Lisa, ich bin Deacon. Erinnerst du dich? Deacon. Okay, okay. Schon gut, schon gut. Komm schon. Bist du okay? Verdammt, kannst du laufen? jetzt du das Besucherzentrum? Gut, da steht meine Maschine. Du musst so schnell, du kannst da hinlaufen. Halt nicht an! Genau, nicht anhalten, Wasserrest Bereit? Hm? Los. So. Lisa gerettet. So schnell wie sie kann. So schnell wie sie kann, läuft sie dahin. Das ist der Wahnsinn, wie schnell die läuft. Mir mal ein bisschen Pistolenmonie. Ja. Affen. Danke. Ja, der Sniper holen wir uns noch. Oh, oh, oh, oh. Was gibt's hier alles? Was gibt hier alles? Nur Schrott. Sehr gut. Hier gibt es auch nichts gescheites. Und da war unser Sniper-Kumpel, der nichts konnte. So, auf. Wie ist er hinterher? Lisa, ich komme. Aufkommen. Wir lassen mal die Waffe draußen. Wer weiß, was hier noch so kommt. Und da noch welche? Okay, da kommen noch welche. Scheiße. Und die Nummer 3 noch. Oh, schön. Und noch einer. Okay. Seid mir für Hohlköpfe. Da geht ja die Kugel einfach durch, durch eure Hohlköpfe. Easy going, ja. Da werden aber noch einige kommen. Wo willst du lang? Da lang? Okay. Abkürzung. Abkürzung. Immer schnell, Lisa, hinterher. Die weiß, wo es lang geht. Nein, nein, nein. Oh, was ist denn das? Was war denn das? War ich denn noch einmal tot? Ich pumpe hier 20.000 Kugeln in die Reihe, da passiert gar nichts. Und die treffen mich einmal und zack, weg bin ich. Ah, okay, also schweres Geschütz. Ah, keine Gefangenen. Los geht's. So, okay. Genau in den Kopf schon wieder, hey. Ja. Wieder voll in den Kopf. Und nichts hat's gemacht. Nichts. Was für Dinger geht's denn hier überhaupt leider? Dieser Orange weiter. Oh, okay, hier kann man hochklettern. Gut. Gut zu wissen. Müssen wir halt noch mal durch die dumme Höhle. Okay, Besucherzentrum. Klein. Okay. An Lauf zum Besucherzentrum, los! Okay. Ich habe schon so viel in dieses Scheiß Schießen reingesteckt und trotzdem trifft der Typ hier in meiner nix. Und werde ich hinten rum. So macht man das. Ja, alles voll. Oh, haben Sie mein Bike auch noch zerstört? Die Schweinehunde. Kurz reparieren. Okay. Und auftreten. Wenn es geht, bringen wir dich jetzt zu Koblenz Camp. Bist du okay? Nein. Hör mir zu: Südlich von hier liegt ein Camp am Lost Lake. Es ist anders als Hart Springs. Iron Mike ist nicht wie Mrs. Tucker. Ich hasse Mrs. Tucker. Du wärst dort nicht allein. Es ist ein gutes Camp. Und es ist sicher dort. Oh, okay. Ähm, gut festhalten. Ja, sehr schön. Bringen wir es ins richtige Camp. Ricky! Ricky, komm! Ricky, bist du noch auf dem Kanal? Lost Lake Camp, kommen! Deacon? Lang nichts gehört. Was willst du? Wir. Verdammt, wir müssen uns treffen, okay? Auf dem Cascade Highway an der Abzweigung zur Old Belknap Road. Ich fahre jetzt dahin. Weißt du, was Iron Mike gesagt hat? In der Nacht hat so es. Äh. Das, ja, ja. Hör zu, deswegen funke ich dich und nicht Schizo an. Iron Mike muss das nicht wissen. Ich habe ein Kind hier. Was? Ja, kein Kind, eine Überlebende. Sie war lange hier draußen. Du hast eine Überlebende und bringst sie nach Lost Lake? Nein, du bringst sie nach Lost Lake. Ich bringe sie zu dir. Ricky, bist du da? Ja, okay, ich, ich bin unterwegs. Lost Lake Ende. Sehr schön, neues Camp. Ricky, äh, ja, okay, ja. Gern geschehen. Neues Camp, hoffentlich ist äh, da, das wird dir da gefallen, besser. Kleine. Wie gesagt, Iron Mike, er, er ist okay. Er schreit gern rum. Also, lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Verstanden? Okay, ähm, und dann ist da ein Typ namens Schizzo. Wenn er dich irgendwie nervt, dann sagst du's Ricky. Oder, äh, geh zu Eddie. Sie ist die Ärztin im Camp. Eddie, sie, sie ist eine Gute. Sie hat Medikamente und so, weißt du, um die, um die Wunden zu säubern. Ich meine, das soll sich ja nicht entzünden, ha? Huh? Sie helfen dir, du kannst ihnen vertrauen. Auch wenn du. Also auch wenn du. Scheiße warst. Sehr schön. Hey, Ricky. Hey, Dick. Ich bin überrascht. Macht Taka nicht mehr in Sklavenhandel? Äh. Uh, uh. Lisa, das ist äh, Ricky. Sie wird dich ähm, an einen sicheren Ort bringen. Es bleibt dabei, Dick. Iron Mike wird dich nicht dafür bezahlen. Bezahlen? Ach, komm schon. Entschuldige. Darum geht's hier nicht. Hier geht es nicht um Kopfgeld. Könntest du bitte nimm sie mit, okay? Huh? Was ist mit ihr, Dick? Was ist mit ihr? Sie wurde... Sie ist ein paar Rippern begegnet. Ich musste. Oh mein Gott. Hey, Lisa. Hi, ich bin Ricky. Hör mal, gehst du gern angeln? Ich liebe das Angeln. Ich... Ich tue nichts lieber auf der Welt. Willst du mit mir angeln gehen? Ja? Komm, ich erzähle dir vom Lost Lake. Er hat das klarste Wasser, das du je gesehen hast. Und die Fische... Oh mein Gott. Die Fische am frühen Morgen, die springen so hoch. Ich zeig's dir. Und dann werden wir jede Menge Spaß haben. Halt dich gut fest, okay? Bereit? Und noch mal vielen ja, sieht nach einer dicken Freundschaft aus zwischen den beiden. Die haben sich wohl nicht so im Guten getrennt. Aber naja, Hauptsache die passen gut auf unsere Lisa auf, dass der Lisa gut geht. Sehr schön. Hot Springs Camp. Super toll. Uh, der immer mit seinem Zeug parat. Er quatscht immer bloß, dass er irgendwas hat dann hat aber nichts. So, das war's für heute. Schöne Folge war's. Wir haben ordentlich Reaper geschnetzelt. Wir sehen das beim nächsten Mal. Bleibt dran, verpasst nichts. Euer Rookie Let's Rook. Ciao. So, Leute, das war's wieder für heute.